eine Klausuraufgabe zur Berechnung des Maschinenstundensatzes. Hier gilt es insbesondere die kalkulatorische Abschreibung und die kalkulatorischen Zinsen richtig zu berechnen. Für einen Maschinenplatz liegen folgende Zahlen vor Anschaffungskosten gleich Wiederbeschaffungswert 400.000 Euro Nutzungsdauer 5 Jahre Restwert nach 5 Jahren noch 200.000 Euro jährliche Laufzeit 2.000 Stunden die kalkulatorischen Zinsen, die auf das mittlere gebundene Kapital berechnet werden sollen, betragen 6%. Instandhaltung pro Jahr 5.500 Euro, Leistung 25 Kilowatt, Stromkosten 8 Cent pro Kilowattstunde und die Raummiete 2.500 Euro pro Jahr. Wir ermitteln zunächst die Abschreibung, die AFA und den Buchwert der Maschine nach einem Jahr Nutzungsdauer, sodann die jährlichen kalkulatorischen Zinsen und schließlich den Maschinenstundensatz. Wir können grafisch den Wertverlust der Maschine auftragen. Auf der Absisse ist die Nutzungsdauer in Jahren, auf der Ordinate der Buchwert. Wir starten mit 400.000 und enden mit 200.000 nach 5 Jahren. Der Wertverlust wird im einfachsten Fall durch eine lineare Funktion wiedergegeben, diese rote Kurve, und wir können die kalkulatorischen Abschreibungen pro Jahr einfach berechnen durch die Formel Anschaffungskosten minus Restwert durch Nutzungsdauer. Für die kalkulatorischen Zinsen ist das mittlere gebundene Kapital relevant. Das ist hier mit gelber Farbe eingezeichnet. Anschaffungskosten plus Restwert durch 2 in unserem Fall 300.000. Diesen Wert nehmen wir als Grundlage und multiplizieren ihn mit dem Kalkulationszinssatz. Wir erhalten also als Abschreibung pro Jahr 40.000 Euro und entsprechend als Restwert nach einem Jahr Nutzungsdauer 360.000 Euro. Das mittlere gebundene Kapital beträgt 300.000 Euro. 6% davon sind 18.000 Euro. Das sind die kalkulatorischen Zinsen pro Jahr. In der Kostenrechnung sind nicht unbedingt die tatsächlich gezahlten Zinsen relevant, sondern die Zinsen, die zu zahlen wären, auf das betriebsnotwendige Kapital. Wir ermitteln die weiteren variablen und fixen Kosten. Bei einer jährlichen Laufzeit von 2.000 Stunden sind die Stromkosten bei einer Leistung von 25 Kilowatt und 8 Cent pro Kilowattstunde 4.000 Euro pro Jahr. Wir zählen zu diesen variablen Kosten noch die Instandhaltung und die Miete als Fixkosten dazu und erhalten insgesamt 70.000 Euro Gesamtkosten. Umgelegt auf 2.000 Stunden ergibt sich ein Maschinenstundensatz von 35 Euro pro Stunde.